Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns wieder in No Man's Sky und sind gerade auf dem Weg zum Holo-Terminus danach zur Ruine, um unsere Quest anzubringen. Ungefährer Standort wieder nur, aber ich sehe ihn schon. Hier ist der Holo-Terminus, zu dem wir hin müssen. Ich habe zwischen den Folgen dann noch uns hier Raumschiff weiter freigeschaltet und Waffnungen an Bord gepackt die wir dabei hatten und hier die letzten Felder hier unten. Also natürlich geht es noch ein paar rein tiefer, aber ich bin trotzdem erstmal nur so gemacht. Und habe die Upgrades, die wir noch einbauen konnten, schon eingebaut. Dann werden wir jetzt erstmal Quest hier machen. Danach müssen wir noch in die anderen. Da war auch eine Quest geben. Also zumindest weiterführen. machen wir dann, nachdem wir auf dem Planeten hier alles erledigt haben. eine Aufgabe bekommen. Außerhalb des ims Machen wir nach. Oh, hier können wir direkt Wenn Können wir den Planeten hochladen. Hat es dann jemand einfacher so ein ich muss sie vermitteln. Da glaube ich wieder Impuls hat. Jetzt. Und er gibt uns wahrscheinlich dann auch einfach wieder ja, Koordinaten. Andere Ruine. wieder nur eine Ruine. Ah, ist wieder nur eine Kiste ausgraben. Gehen wir uns jetzt um Anomalie. schon. Dann können wir ja jetzt hier in die Anomalie. Am besten erst die Gäste auswählen. So. Vielleicht können wir mit unserem Jetpack jetzt ja hochspringen. Mal schauen. Und die dritte Stufe ist freigeschaltet. Mal gucken, ob ich da auch schon alles habe. Gut, das wäre freigeschaltet. Einfach nur ein dummes Auch nicht. kommen wir hoch, kommen wir hoch. Ja, wir kommen jetzt hoch. dann jetzt die nächste quest ja super wir wollen keine teile kaufen das ist auch doof wir haben auch gar nichts dabei um uns neue teile zu kaufen wir wollen ja sowieso keine. Das ist ja einfach irgendwas für ein Exo-Fahrzeug. Was ist das? Bonau so, für fürs U-Boot. Minotaurus. Da kaufen wir uns den da. mehr Reichweite zum scannen. Ohne Gold. Können wir sogar dann einbauen. Und wir können mit dem kleinen Exo-Fahrzeug ähm, Alien-Artefakte finden, mit dem wir dann zu einem Portal kommen. So. Hier haben wir ja ja, das haben wir ja schon gemacht. So, dann werden wir jetzt die nächste Mission war nicht in diesem System, also werden wir erstmal ins nächste fliegen. Vielleicht verbindet sich das sogar mit der Mission für den Atlas, dass es dieselbe Richtung ist. Wahrscheinlich können wir die Quest hier jetzt erst weitermachen, wenn wir die anderen beiden ein Stück weiter erledigt haben, weil die alle aufeinander aufbauen. So müssen wir mal schauen, ein Stück entfernen. So, wir wollen äh, dahin. Sehen, was in dem System alles gibt. Kennen wir als erstes kurz die Planeten? So, drei kann man auf Anhieb sehen. Hier Planeten sind es. Dann können wir den hier: Idner Planet. Angepeitschter Planet. Hm. Super. Gründer Planet und aggressive Wächter. Jetzt geht es aber los. Ah, und der hat schon wieder eine ziemliche Farbe. Er ist sowieso verstrahlt. Also von daher müssen wir mal die das war die richtige Quest oder nicht? Nee? Ah ne, das ist die. Hauptsache in der Weltraumstation. Das ist jetzt aber mysteriös. Obwohl die Weltraumstation will nicht. Hey, was ist jetzt kaputt? Oh. Hauptsinn, in der Station hier verschwindet der Ton. war oh, nicht schlecht. Uh, wir können direkt mal gucken, wenn wir sowieso in die Richtung müssen. Was die an Upgrades haben. -Modul. scanner Scannermodus. Dann nehmen wir gleich mal eins mit. Dann Raumschiff hier. Mal sehen. Der, der S-Klasse hat. Startschubdüsen. Davon können wir glaube ich noch einen einbauen. So, dann. Also den hier. A1 und da. Brauchen wir hier. Wir bauen hier und da. statt Wie das Impulstriebwerk. Um, hier und da. Okay. So. Und den Anzug. Was war das? 120.000. Oh, yeah, yeah. So. Stern-Upgrade. Wärmeschutz, Giftschutz. Bewegungsmodul. Brauchen wir alle gar nicht. Da haben wir schon drei. Ja. Ah ja, doch, Gift, Gift ist gut. Er fehlt uns. also die Weltraumstation ist sehr anfällig. So. Einbauen. So, jetzt haben wir alle. Also ich habe dasselbe Problem wie ihr beim Zuschauen dann. Und zwar... Ist das auf dem Kopfhörer sehr witzig? Im Ton. Okay, was will der jetzt? Finden sich deine Basis. Aber ja, ist mir zu also Ernst, wir haben die alle schon. Jetzt sind wir zurück. Oh, das war jetzt das super gebracht, hierher zu kommen. Warum Daten? Wollen wir die her? So... Verlegen... Scannermodul... So. Ah, geile Mission. Nur hier hinfliegen, um wieder zurückzukommen Irgendwas schönes. Ah. Okay. Dann müssen wir jetzt zur Basis im Computer. Geht hier zufällig noch Eisen herum? Oh, uh, hier gibt's Ihr Portal? Hm. Die sind alle von einem und demselben. Lonin Asen, hm. das sind nicht so. Phosphor, Ravinum. Uh, Emeril. Das ist gut. Ja. Kommen wir hin? Kommen wir nicht so. super. Wir haben die Verbindung zum Online-Dienst? Der ja, will mich so. Boah, wie ich mache, haben noch mehr Spieler an. anders ja haben wir doch an oh, das Update hat auch nichts besser gemacht super er zeigt die Basen an ich kann nicht hin das ist doch scheiße dann gucken wir jetzt irgendeine andere aber wenn wir die Verbindung verloren haben... Obwohl es ein Online-Spiel ist, oha. Sehr witzig. Ja, dann leckt mich halt. Wahrscheinlich dürfen wir danach wieder irgendwo anders in ein anderes System fliegen und wieder in ein System und hier nicht und da nicht. Von A nach B fliegen für nichts. Kacke, was? Ja. super also hey weiß wieder ja. haben wir auch gerade eben gemacht Leuchte bauen? Warum? Oh ja, ja. Weiter nun Person... Ach, scheiße. Ich habe Bock hier eine Basis hinzubauen. Der Planet ist scheiße. So, bla. Jetzt müssen wir dem Ding eine Tür geben. Mann, Mann, Mann. Wäre ja super, wenn der... Warum gehört, dass eine Tür vorne im Gebäudigen gehört? Uh. Okay. Ja, geil. Wieso ist die Leiter ausge... So, da hat er seine scheiß -Tür. jetzt gar keinen bock drauf ja, jetzt reißen wir wieder ab hier wenn es was in der mission nicht weiterbringt so. machen wir jetzt halt die atlas mission ja, hier müssen wir eine basis bauen Fischereien, Personal besetzen. Das kriegen wir wieder noch auf Raumstationen. Also, das muss jetzt gar nicht sein. Wir machen wir das jetzt hier. Was will der von uns? Scheiß das Gaswolke. Ah, ist ja auch hier in der Nähe. Und wo? Dass man nicht hinfliegen kann. Und zeigt da völlig andere Koordinaten an. und nur eine Nebenmission, oder dann... ...ist ja auch endlich fertig. sie die Erklärung ist viel... ...anfängerfreundlicher gemacht. Hat auch noch erklärt. Die Ausfolge die nichts bringt. Uh, Stickstoff. immer wir damit? das können wir ja nicht mal sammeln. Was zum... Warum denn Stickstoff? Ah, oh, und es ist zu weit entfernt aber selber nicht. Meine ist das jetzt weg. So, das die ist immer aktiv die Mission. Ja, haben wir wegen dem Ausbau eine extra Mission bekommen. So. Das geht ja jetzt nicht. Das baut damit auf. Dann müssen wir das jetzt machen. Ich bin natürlich aber auch erst. Aber mir gefällt der Planet immer noch nicht. Da hinten ist ein Sendeturm. Das war aber hier Strom. Nee. Lagerung. Ja, das ist ein Signalturm. Vielleicht zeigt er uns. Million Artefakt an. Ja, sonst müssen wir uns den das kleine Exo-Fahrzeug bauen. Woanders ist. Siedlung. Elf Minuten. Es ist doch das Gebäude neben uns. Nee. Oh. Okay. Also es ist nicht das Gebäude da. Mal gucken. Das sein soll? Da hinten Kann sein? Hm. Nicht so weit weg. Ich ja nichts Vernünftiges haben. Eine Waffe? Nee. Will er so? Geben kein Geld. Kind ja wohl. Das Planet. scheiße im angebot so hm. Wir holen uns mal das glas dann kann ich das später als das duplizieren in der mittleren raffinerie noch funktioniert duplizieren für den Basisbau des schön aus Direkt ein Wort gelernt. Also ganz unnütz war es ja nicht. Wir müssen nur mal sehen, dass wir irgendwie Geld machen langsam. So, welche Planeten waren hier im System? Rückiger, Oh, aggressive Wächter, kann nicht sein. Ostplanet. Hohe Wächter, hohe Wächter. Ja, wir müssen uns mal die beiden Unbekannten angucken. Wächter. Was ins fliegen, scannen. Und dann können wir die Atlas-Mission machen. Und zwar, wenn so ein geeigneter Planet hier wäre... Wir da nach einem Portal suchen. So. Jetzt nur die Frage. So. Sind Natürlich alle hinter dem hier. Ja, klar. Macht die Innenansicht auch nur die Planeten zu finden, da ist einer. Das ist ein Wüstenplanet. Der ist immerhin trocken. Das war der Frostplanet? Wo war das dahin? Die ah. Also, ein Planet. Hm. Wir müssen ja mal den da angucken. Immerhin keine Wächter werden angezeigt. Müssen wir nur das jetzt herausfinden, wie das Wetter da ist. ist sehr weit weg und wenn der das wetter einigermaßen gut ist da nicht säure regen oder es brennt oder sonst irgendein unwetter da weil die meisten planeten wollen einen eigentlich prinzipiell töten entweder die kreaturen oder das wetter dafür müssten wir kurz landen wegen dem Biom zum Scan wir Sind dran vorbeigeflogen. Tolle Sache. Ja, liegt doch bis an den Planeten ran. Der sieht ja aus. das Blutrote Hitze. Super. Also, der will uns verbrennen. Macht es jetzt nicht besser. Da hinten ist angeblich ein Tier. Was für ein Ding? Eine Pflanze. Ja, nee, ist klar. Ist hinter dem Hügel? Ganz so, ne? Das lebt unter der Erde. Cool. Das ist auch das einzige Tier auf dem Planeten. Wen also, kratzen sind 20 Grad. Das heißt, es gibt Feuerstürme bestimmt 150 Grad oder so. Ja. Dann gehen wir zu dem anderen. So, dann haben wir jetzt ja alle nachgeschaut. Ja, den haben wir ja einfach gescannt. Dann werden wir jetzt die Atlas-Mission machen? Nein, das war falsch. War so. so. Wir können direkt weiterspringen. Bis zur Atlas-Station. Aber hier in dem System gibt es Wasser. Okay. Ja, dann nehmen wir das System dazwischen auch mit auch wenn wir direkt hätten zum Atlas springen können. Um zu sehen, was da für Planeten sind. Oh ne, da habe ich jetzt einen Nerv drauf. Oh, super überhitzt. Wir haben jetzt unseren ersten Frachterkampf. höchstwahrscheinlich ist es nur ein C- oder ein B-Frachter und dann ist er auch noch hässlich oder so. Aber das Gute ist, wir müssen ihn nicht nehmen, wenn wir nicht wollen. So. Nur nicht auf die falschen Schiffe schießen, das kriege ich immer so gut hin. Hm, naja gut, manchmal schieße ich auch einfach auf den Frachter. Aber dann wollen sie einem irgendwie den Frachter nicht mehr anbieten. Weiß auch nicht. Einmal habe ich es auch hinbekommen, von Jägern beschossen zu werden hinterher. Nur weil ich so ein friedliches Schiff abgeschossen habe. Muss er da nicht rumfliegen. Oh Gott, ist die Waffe noch für einen Arsch. Und das alle. Aber wenn es der Frachter links ist, will ich den... Garantiert nicht haben. Ein valkine prachter das ist doch schon mal gut. Valkine und Korvax haben die besten. Oh, ne, es ist dieses hässliche Stück etwas. War es nicht deren Ernst, oder? Das Scheißding kann er behalten. Wir holen uns dann unsere Belohnung ab. Was was das für ein Belaufen? Ja, C-Frachter kann er behalten. Hässlich oh, und C, also wie mit so einem Scheiß. Also, Belohnung her, wo er sitzt da. Ah, ich will keinen Frachter. Eben drauf ich weiß nicht, ob das mit dem mit dieses Auto speichern hinzugefügt Es geht nicht super, weil es wäre jetzt egal, wie ich erstens mal mit dem anderen Speicherstand, wenn nämlich dann jetzt in. Ich in jedes System fliegen. bis wir einen Frachter finden, der uns gefällt. Und Ich sag mal, wenn er B oder A ist, dann nehmen wir den jetzt einfach mit. Der S, das dauert ewig. So. So, wir uns jetzt ein anderes System aus. Ein drei sterne system wäre gut. So, bei dem da waren wir zwei Sterne. Das sind blaue, in die können wir noch nicht. genau auch nicht. Wir könnten prinzipiell in rot. Das zeigen die uns keine Daten. Hier ist ein zwei Sterne System. Zwei. Eck Vorwachs die besseren Frachter. Hier noch Vorwachs 2. Tekin 2. 2. 1 mit 3 zu finden ist ja schon eine Kunst. Ratensystem. Weiß ich gar nicht, ob es überhaupt Frachterkämpfe gibt. Ah. Ganz viele rote Planeten. Ratensystem. Drei. Drei. drei Da ist Korvax 3. hoch auf viel. Wenn der Frachter schick ist, dann muss ich das gleich mal einen Angriff nehmen, obwohl ich mache da eine Special-Folge, wenn zu. <lacht> Weil das kann ewig dauern. Ja, ja. Oh, so, Positronwerfer drauf schießen ja, wo sind sie? Ja, überhitzt weiß ich auch. Was ist das für ein hässlich? Echt jetzt nicht der Ernst? Das ist doch kein Frachter. Das Ding hässlich. Was will er für den Schrotthaufen haben? Ja, dann lande ich. Oh Gott. Also das haben sie noch nicht entfernt. Das war ja brutal laut. Gut, dann werde ich jetzt erstmal da das mit dem Neuladen ja noch geht nur die Frachter der letzte Scheiße wenigstens nach einem hübschen Frachter Ausschau halten für uns der muss ja nicht S-Klasse sein, weil das kann richtig richtig lange dauern dann werde ich jetzt gucken, dass wir wenigstens B mein Glück haben A der erste Frachter ist umsonst als Geschenk können wir den annehmen wenn wir die Piraten töten der Empire ja hässlich, deswegen konnte ich auch einfach landen. Wenn uns einer gefällt, müssen wir wirklich die Piraten töten. Also wir könnten ihn auch einfach kaufen, wenn wir die Piraten nicht töten. Dafür fehlt uns aber momentan das Geld. Weil die bei 180, 190 Millionen liegen. Aber wir können ja immerhin Ausschau halten nach einem Hübschen, der uns gefällt. Den werden wir uns dann holen und nein, das B oder A sollte es schon sein, weil dann müssen wir jetzt uns nicht extra noch einen anderen suchen. Wenn wir einfach einen finden und mehr Geld haben, können wir uns den ja einfach dann kaufen. Ist ja nicht so schlimm. Gut, das werde ich dann gleich mal machen. Vielen Dank fürs Zusehen, wenn ihr Spaß hattet, euch gefallen hat und nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren oder ein Like da lassen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.